Lord. Lord, Lord. Lord. Lord, Lord. Lord. Lord. No Noo Jo, das Problem ist immer Nohanna Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Babanwaro 2 Yo yo yo Und wir trynnen gleich direkt ins Server 3, 2, 1 Achso, echt schon jetzt? Go go Nice, hast du eigentlich geschrieben, Nagel. gell? Ja, mach ich kurz. Die haben noch Schutzzeit? Nein, ich nicht. Warte, ich hab grad Ding angefunden. Ähm. Um. Hashtag. 4 Lost. Oh. Fight. Sicher. Da oben kaltet die, die, die. Ah, Creeper. Mhm. <lacht> Wenn du noch was zum Braten hast, können wir direkt Braten für dich ja. Ich hab. Ich bin full equipped. Au, oh, die kommen ja creepen schon. Bitte explodieren. Was, Alter? Nimm ich ihn du. Bist du auch schon full equipped so? Das ist so. Schon, oder? Warte so. mal, machen wir da die Farm. Ja, ich geh mal die Zuckerrohr. Ja, warst du die, du hast das Leder. Ah, das ist das, das. das. Zuckerrohr, glaube ich. Ja, ich muss es War das auch zu Ja. Hey, es kommt noch einer. Das ist Party Party Mike bin so geboostet. Hast du dort, Philipp? Ja. War einfach dort. Danke. Im WoW da denkt man immer an so früh und die Aufnahmen und alles und dann am Schluss vergisst man, dass du dort bist. <lacht> also da können wir so um machen. Das dort hat mich schon mal Creeper gefahren. Ah sogar. Ich hoffe das reicht. So dann mache ich mal Hacke. Wenn es halt beim, ah, beim Minern du ich halt immer nicht mhm. Und das nicken halt auch immer so, wenn es halt geht. Hey, ich bin, ich bin schon wieder komplett dabei. Brauchen nicht einmal eine Hacke? Was machst du mit einer Hacke? Das weiß ich auch nicht. Oder? Brauchen das auch ne? Ich weiß es nicht. Einmal künstliches UV-Licht. Geht schon <lacht> Hauptsache die haben genug hoch, dann wachsen sie auch hoch. Oder? Nur ja. Vier hoch, glaube ich höchstens, oder fünf geht sogar zeitweise. Warum bist du jetzt so also Party hard auf dem Server? Ja, ja nein, nein. Ja, Eisenbitter für mich. Ja, aber hast du genug Eisen sogar? Ja. Schön hast du mir einen Gap gegeben? Ja. Nein, muss das sein. Hast du mir Eisenbitter für Nein. Ich hoffe, ich werde oben keinen antreffen. Bitte. Also, du bist Gässer brauchen? Ja. So, also, dann geht ihm auf. Ja, so bist du in der Nähe noch? Ja. Okay, dann komme ich noch mit ein paar Gaps noch raus. Ah, was ist denn da? Da ist ein Creeper, oder? Knabbel Eigentlich habe ich die Gaps immer auf Nummer 2. Mal schauen. Noch Eis habe ich gesehen. Und Essen. Ist immer wichtig. So, ich baue wir jetzt einmal durch auf, gell? Okay? Mhm. Also, ich gehe jetzt durch auf, Wege. jetzt kommt's. Wir meine nur noch vier Minuten, Alter. Ist wahnsinnig, gell? Das ist so, okay? ja. Yeah. Huh? hier. vier. Also, vier Minuten weniger. <lacht> das meine ich. Nein, no, ich baue mir auf wegen Leder, wir haben ja kein Leder. Und ohne Verzaubern bringt uns ja nicht einmal wirklich unser Schwert was. Und wenn wir Philipp ich auf. Ich stecke in der Grabber. Oder ich habe Abkürzung durch Grabber genommen. Ich, weiß. Um, ich hoffe, verzauern kostet es mehr, wenn es schon gebraucht ist. <lacht> Normalerweise ist es nur, wenn man. Wenn man das zusammenhaut, was das Schwert mit Schwert. Mhm. Oh, nicht wieder Grabber. <lacht> Oh, Wasser, Philipp. Ich ja. hab. Ich muss Wasser raus. Ich hoffe, da ist keiner, gell, Philipp. So ein Spinny Rip. Ich weiß es nicht. Kühe? Mukko. Oh, cool. Du hast Kühe gefunden? Ja, aber es ist gerade Nacht, das ist ein bisschen fertig. Nein, genau das ist ein Problem. Alter, Yo, das Problem ist immer... Noch einer. Creepers sind laut. Das Problem ist, wenn der Spur in der Nähe ist. Der hat das. Der hat das. Zu viel PUBG gespürt, man darf nicht laut sein. <lacht> Sondern noch nie PUBG auf dem Kanal gebracht, aber... Und die ist mir jetzt immer Full-Life, damit die Rack mehr. Diesmal nicht mir da damit die Leder einsammeln. So, oh, da wo da hin. Ja, ich sag in der Schlucht, die du da gefunden hast. Ja, wo waren die? Die war da wo ich hergekommen bin. Ja, Leder. Wir haben schon mal Leder für wenigstens unser so Verzauberungstisch. Das ist sich gut Aber ich baue auch noch mehr ab, ne? Ich baue noch mehr ab. <lacht> um, ich. Ich baue, <lacht> baue noch ein paar Kühe ab. Schade, die haben zwei verschiedene Texturen. Die Magie des Forged Mod Loaders. Genius. Oh Zugar, Alter, jetzt sehe ich es gerade No. Joo. Ja. Ja. Du merkt keine Bosen. Alter, jetzt brauchen wir uns ja nicht einmal mehr anbauen, gescheit, aber es ist trotzdem gut. Er hm. ja, nimmt's nicht, ich bin schon voll. Hm. Alter, ich hoffe die ganze Zeit nicht, wir werfen hinten der Schlag. Das kommt überhaupt wow so oft vor. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die rennen alle vom Spawn, da bin ich ja Gott sei Dank nicht da. Da waren auch noch Kühe, wir haben echt gerade ein bisschen Glück. Hatte. Früher war ja nie irgendwas, wie wir 100 Jahre lang irgendeinem Monster zu. So, oh, der hat das Schwert. Wow. Alter, sind sie laut aus. Nochmal Kühe. Ich soll schon alle Kühe, was ich gerade so sieht, noch mitnehmen, oder? Ich hab schon neun Leder. Erreichen ja, wird schon, weil ich kenne eigentlich schon wieder auch die als das Oder was hast du? Wieder. Ja. Was noch am ein Oh. Die ersten fliegen vom Server. Was ich cool finde, ist, dass bei dem Projekt, die wir noch überlebt haben und mitspulen, die joinen schon brav zwischen 16 und 21 Uhr und deshalb sind immer relativ viele Leute online, weil die joinen auch, wenn wir in, in den Chat eingeschreiben. Weil sonst tun wir die ja nicht. Ja, stimmt. Ich habe Projekt mitgespielt, gefühlt bis zur 400. Folge laufen. Ja, schon gut. Ja. <lacht> Ah, jetzt checke es erst. Okay. Ich habe gedacht, unter dem Block... Ah, oh, wie mache ich das jetzt am besten. Ich habe gedacht, unter dem Block ist kein Wasser mehr, aber das stimmt nicht, oder? Weil okay. wenn ich mich so durchhole baue, ist das gut. Immer. Immer, gleich, Die Kerzen können durchhole Ding hin. Ja, ich hoffe, ich nehme auch mit da durch, ob ich, wo ich mich aufgebaut habe. Das muss ja dann stimmen, oder? Wasserkeeper habe ich halt kann. oben kann mit vergessen. Schlauke, Hm, nur sechs Minuten, die Formen vergehen immer so schnell. Mhm. Ah. Muss das Wasser da eigentlich bleiben? Ah, da ist überall Wasser, praktisch. So, soll ich jetzt da mal zauern anfangen? See you, weh. Yeah. Schuhe. Like. Und ich nehme da mal alles aus, hier gibt's Internet wieder, super das merkt man, das ist ein großer Vorteil. Ich muss ihn mal wieder wegschmeißen. Ist ja Wahnsinn, warum hat man immer so viel Schlechtes auch? Was ist denn da? Workbench ist auch da, nice. Ich verbraten wir unser ganzes Zucker auch, ja. Machen wir vier Bücher und ähm Zaubertisch Habe ich es richtig gemacht? Nice Fangen wir mal einen Schaden an ne? Hast du Lapis? Oh Inhalte Zwei Mal Nein, wir lassen das nicht wir da liegen. Lapis habe ich gar nicht da. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Obwohl, Nein, brauchen wir jetzt. Das brauche ich auch nicht mehr. Du hast schon Lapis. Oder soll ich auch auf meinen gehen? Alter, ich, ich gehe in die andere Richtung, meine, ist glaube effektiver. Oder? Gibst du meinen Namen? Nein, ich glaube nicht. Nein, ich war ich in mein die andere Richtung nochmal. Er ja. sieht den Namen, kannst du mir vor? Ah, oh. Pickies kriegen. Okay. Ah, er sieht den Namen noch leider nicht. Ah, ich hab's Der hat am meisten Dias bis jetzt gefarmt. Der will mit mir fighten, ich bis jetzt dia Er ist, gleich ich, full Aber ich muss mal schauen. Ich muss erst mal starten. Ah, da bist du, aber du hast dich schon. Ja. Mhm. Aber gehen wir mal beide enchanten, oder? Jo. Ja. Der baue mich kurz wieder. So, jetzt bin ich wieder da. Scherz mir Labis gehen. Haben wir nicht. Danke. Dia Schwert und Dia Wurst dafür, da hast du Dia's eigentlich. Ja. Ich würde verzauern aus seiner Dinge auf. Äh, aus also Dia's meine ich. Ah, ich hab keine Dia's. Ich hab ein Bord 1 Buch. Nein, so ein bisschen. Bullshit, Bord 2? Nice. Bauer 1 Scheiße Ähm... Soll ich mal? Nein. Was mal so. Darf ich deine Sachen haben, wenn du Bursche bist? Du kannst ein Buch verzauern? Ja. Ich geb dir mal ein Buch für dich. Verzauern? Nein, bitte nicht. Nichts Eis und verzauern, wenn wir keinen Fight machen. Schaut mir es an, so ein Buch? Oder? Ja, das passt. Halt 1 und Shop 1 passt. Der Rest ist eh äh. so cool? Ich vergiss die ganze Zeit, dass ich mit Facecam aufnehme. Und mach irgendeine du Mundbewegung. Ich schaub eins. Hä? Ich verzauberte einen Baumstuhl. Na. Du einen Baumstuhl verzauberst. Verzauber bitte den Eis. Du bist das Wort, was auf sich sind. Hä? Kannst du das nicht aufbauen? Ja. Was tut du The Street, mein? Ich bin da schon vorher mal Okay. Ey, ich hab Hast du alles, was ich da noch hingeschmissen habe eh schon aufglaubt, oder? Was immer das war? Weiß ich nicht, das Buch. Das Buch, ja. Ja. Hast du was Gutes Buch gekriegt? Ja, das ist schon zwar ein Buch. Okay, ja. Hast du aber immer Amboss und das Tisch mitnehmen und den lassen wir nicht stehen. Hast du mich genommen das? Ja. Okay. Gut. So, jetzt brauchen wir noch Dias auf jeden Fall. Ich haben nur noch eine Minute Zeit, aber wir müssen uns nicht anfinden, ist schon gleich die genommen, oder? Ja. Gut. Das ist der echt schon gut Streep, Ich Die versuchen gerade die Random-Taktik mit dem Bauen. Aber sie funktioniert nicht, oder? Hey, du hast ja schon alles abgemacht. Ja, war schon gut. Aber ja, dir dir Ah, Bickett sollte sich voll aus beim Abbauen, das sollte man echt fast verzaubern. Aber Efficiency sie auf auf I1 ist auch schon mal. Das ist auch schon mal, ja, das stimmt. Da weißt du nur ein Level eigentlich, wenn man es gut macht. Ah ich würde wenigstens irgendwas dir Chest haben. Dann können wir we wenigstens.. Aber also, wir haben schon zweiten Goldspot angeschaut. Yeah, ja, wenn wir da abklicken, dann steht 1 ist der Kill, oder? Ja. Yeah. Hm. Mm. Heute immer schön brav mit offenem Mund. <lacht> <lacht> ja, weißt du, noch ein bisschen verschnupft. <lacht> noch immer. Noch immer. Schnupfen dauert es ja zwei Wochen, weißt du, schlimmer Männer schnupfen. Kann man nicht mehr arbeiten als YouTuber. Oh, Zeit vorbei. Zeit vorbei? Meine, ja, geil. Äh, ich lul. Ich bin neben Iron, einem, einem Obsidian, Kabinio. Du, die ganze Zeit sneaken, das fällt dann gar nicht auf, irgendwie. Geht noch 30 Sekunden, wie geht denn das? Ist ja wurscht. So, da. Äh, ich fahr einfach schon mal weiter ab. Hm. Finde es gut, dass es wenigstens nicht stockdunkel ist. Äh, okay. oh, Dinger weg. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.